leute, Willkommen zurück zu Assassin's Creed 1. Ähm, ich musste ganz kurz nochmal aus dem Animus aussteigen, weil das speichert sehr komisch, wenn ich da rauskomme. Ich musste den ganzen Dialog nochmal haben. Ich habe den Stift auf dem Tisch geklaut über Nacht. Jetzt muss ich noch den Stift haben. Also über Nacht, ich bin ins Zimmer rein, da musste ich wieder raus, da konnte ich den Stift auf dem Tisch klauen, das habe ich gemacht. Und jetzt halt den Stift nochmal. Ich weiß nicht, was es bringt. Es ist das erste Mal, dass ich rausgefunden habe, dass man Stifte klauen kann. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Just-for-Fun-Ding ist, weil wir jetzt so cool sind und klauen können, aber... Wir müssen es rausfinden, würde ich sagen. Und deswegen gehen wir in den Animes. Animes! Machen weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Das war bei diesem Henker, der aus irgendwie keine Ahnung, wie viele Menschen umgebracht hat. Für den Eindruck. Oder so. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall geht es jetzt da weiter. Ich habe die ersten fünf Folgen geschnitten und hochgeladen unterdessen. Für die und ich halte die Fresse. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt Wilhelm plante, Richard zu töten und Akon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen. Damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer dem eden -Splitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können Sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt. Hat Dauben in Schlangen verwandelt. Das rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlecht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen, die Regenten der Städte, sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akon, bekannt als Siebrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt, der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Alles klar. Ja, jetzt kommen wir langsam mit dem, äh, dem Edensapfel. Ja, ich muss Stuhlkurs blockieren. So. Okay, also wir gehen in den Hof. Ähm, ja, ich habe jetzt fünf Folgen editiert von, Folgen, von neun Folgen. Das ist die zehnte Folge, wenn ich es richtig habe. Ähm, und bis jetzt läuft es ganz gut, die Verlagen mitzuverfolgen. Ich hoffe, ich habe alle richtig markiert, sonst wird es lustig, später die noch mitzubekommen. Aber momentan sieht es ganz gut aus. Wir müssen jetzt nach Akon und Damaskus. Heute werde ich nur einen von beiden Büros erledigen können, zeitlich gesehen wahrscheinlich. Und beim Editieren, ich habe recht viel rausgenommen, ich bin teilweise von einer Stunde 10 Aufnahme runtergekommen auf 50 Minuten oder sowas. Also ich nehme gut Material raus, aber das Wichtige und Flaggen und so nehme ich halt trotzdem rein. Ich weiß aber nicht, ob ich das für Assassin's Creed 2 noch so schneiden werde, irgendwie. Ich habe jetzt angefangen, weil ich das so angefangen habe. Also ich mache das so fertig für dieses Video, also für diese Reihe, für Assassin's Creed 1. Weil ich das angefangen habe, das ist klar. Ich weiß aber nicht, ob ich das beibehalten werde, ehrlich gesagt. Ich gucke, vielleicht mache ich auch kürzere Teilfolgen draus. Dass ich nicht mehr eine Stunde habe, sondern eine halbe Stunde oder so. Aber wir gucken mal. Aber ja, ich reise jetzt zuerst mal nach Akkon oder Damaskus. Das entscheide ich spontan. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich mich entschieden habe. Alles klar, wir haben ja schnell Port. Das heißt, wir gehen zuerst nach Akon. So, jetzt habe ich das... Also, das heißt, wir müssen da wieder rein, wenn ich jetzt reinspringe, dann ist Kacke. Ähm, wie mache ich das jetzt? Ja, ich muss am besten wieder außen rum. Und diesmal geht es in ein anderes Viertel, das heißt, ich muss zuerst ins Büro, fuck. Äh, ich muss zuerst ins Büro und danach kann ich im neuen Startviertel einen Aussichtspunkt anschauen und von da aus kann ich dann loslegen. und da sind ja, wir auch gegrüßt, schon. Alter, ihr. Was gibt's? Al-Mu'alem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akko. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren: die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften, die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt, und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Alter, ihr? Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Alles klar. Ich mag den irgendwie. Dein Akku ist mir sympathisch. Der versteht mich. Ach, ich habe schon meine Leben fast voll. Ich glaube, mehr als zwei Balken kriege ich nicht, egal was ich sammle. Und das ist mit den ganzen Aussichtspunkten und so, die ich hole, halt schon extrem. Ja, also, ähm. Jetzt ja, ist die Frage, wo muss ich hin? Ich gehe mal hier hin und guck, ob ich einen Aussichtspunkt finde, von da aus allgemein. Weil ich meinte, zwei von drei Vierteln hatten wir schon, deswegen sind da die Partisanen. Und ja, das ist das auch ein Grund, wieso ich da in die Mitte wollte. Ich wollte gucken, ob alle drei Viertel offen sind, aber das sind sie. Als Maul, das ist eine Flagge. Was tut dieser Töte? Okay. Okay, das heißt aber, ich kann diesen Aussichtspunkt endlich besuchen. Verdammter Narr! Wovor flüchtet er nur? Hilfe! Kann mir denn keiner helfen? Gott sei Dank! Ihr habt mich gerettet! Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren! Oh, was ist das? Naja, ah das Bürgerviertel von Akon, ja. Super. Dann hole ich mir diesen Aussichtspunkt noch. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich eben bis gestern Abend habe ich noch alle Folgen editiert Und äh, aufgenommen habe ich vor drei, vier... Ne, ne, vor einer Woche. Vor einer Woche, das letzte Mal. Scheiße. Äh, deswegen bin ich ein bisschen durcheinander, welcher Spielstand jetzt eigentlich richtig ist, weil... Folge 6 bis 9 habe ich noch nicht editiert, ich bin bei Folge 5, da haben jetzt Fangs den Bogenschützen, der die Sklaven in Jerusalem sammelt, umgebracht. Und letztes Mal habe ich den Henkersmann umgebracht und deswegen bin ich da ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Ist mir egal, das Maul. Ich mache das kurz, damit ich besser weiß, wo ich die Flaggen habe, weil ich habe gestern... ...abend beim Editieren gemerkt, dass es da... ...es geht. Aber es ist halt brutal mühsam, da alles rauszusuchen. und um zu gucken, wo ich denn eigentlich bin. Ah, ich muss da von der anderen Seite hin. Einen Moment. Und ich würde einerseits gerne das Spiel schon durchspielen. Andererseits muss ich halt auch gucken, dass Zeug rauskommt. Ich habe jetzt Infinite Warfare hochgeladen gleichzeitig noch. Das nächste wäre dann World War 2, das kommt. Also Call of Duty. Das würde ich gerne mischen wieder, aber das heißt ich müsste World War 2 noch aufnehmen, das eigentlich auch schon installiert ist auf der PS4 unterdessen. dessen. Aber irgendwie macht mir Assassin's Creed halt auch mega Freude, also würde ich eigentlich gerne Assassin's Creed persönlich durchspielen, bevor ich auf World War gehe, wie ich es hochlade, ist ja was anderes. Und ich bin da ein bisschen im Clinch momentan. Weil ich habe jetzt momentan auch ein größeres Schulprojekt am Laufen. Wir müssen unsere Vertiefungsarbeit schreiben. Zehn Wochen Zeit und das Thema war es selber machen. Ah, jetzt, jetzt habe ich bekommen. Okay. Super. Also aber ich habe hier drin immer noch keinen Aussichtspunkt. Scheiße. Aber diese Kirche ist sicher irgendwas. Also das sieht aus wie eine Kirche, für mich jedenfalls. So von... Von dem, was sonst eine Kirche ist in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall, ähm, das Thema war selber machen. Und ich habe jetzt da eine... Wir machen ein Spiel. Ich weiß, sehr passend. Direkt vor der Kirche, alles klar. Als Maul So, ich sag das jedes Mal Ist mir aufgefallen, wenn meditieren, ich komme immer so Ey, als Maul, zack, bist du bist Ich finde das voll lustig Und ich habe am Anfang, habe ich die Tode noch zusammengeschnitten Wenn ich jemandem einen Konter gebe Dann habe ich irgendwann angefangen Die Kampfszenen komplett rauszunehmen Weil sie repetitiv wurden und Zeit kosten Ich muss noch gucken, wie ich das mache Ich mache das mal so, mal so Dass in jeder Folge ein paar drin sind vielleicht Alter, jetzt kommen die noch von oben. So. Jetzt also, okay, Kirche will ich. Jetzt muss ich warten, bis der geredet hat. Mein Gott, ich mag das nicht. Cool. Mhm. Einen Dialog habe ich nur schon zehnmal gehört. Okay, und jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Da komme ich nicht hoch. Das habe ich einfach direkt schon mal gesehen, dass ich da nicht hochkomme. Der müsste hier oben stehen in dem Fall. Ja. So, wenn das jetzt kein Aussichtspunkt ist, habe ich ein Problem. Sehr gut aber jetzt bin ich also im bürgerviertel drin sehr gut ja aber jetzt ah jetzt ja ah, schön okay, jetzt muss ich einen gescheiten kreis laufen ach nee ich hasse den turm da draußen Achso, da geht's runter. Fuck. Das war's dumm. Ich war mir sicher, dass er hier irgendwo ist. Du namm, du rauchst, ich will dich trippen. Ach, das sind wieder viele geworden. Scheiße. Da hinten kommt eine Wache. Ich muss schnell weg. sich verletzt, werde ich nicht helfen. Ja, ja. Alles klar. Ach, da oben ist eine Flagge. Das ist ein kleiner Aussichtsturm. Die Mission mache ich später. Ich will eigentlich äh, freischalten und unterwegs machen. Also die Diebstahlmission da unten. Die Informanten werde ich jetzt machen, nachdem ich die zwei Aussichtspunkte habe, damit ich die Map kenne. Aber den Taschendiebstahl werde ich nachher machen. Diebstahl. So finde das immer schön wie die mir drohen. Du bist ein toter Mann. Dann verkacken die. Ich habe zu viel Lieben. Ich habe echt mega viel Leben, weil ich alles neben Missionen mache. Ich bin bald auf dem Max-Level, dann kann ich nicht mehr höher gehen. Wo ist der? Da drüben ist er. Dann brauche ich ganz kurz... Ich mache jetzt den Informanten, dann diesen Aussichtspunkt, der eigentlich gar nichts mehr bringt, außer da diesen kleinen Streifen noch sichtbar zu machen. 13 vor 15, also noch zwei optionale Missionen und ich bin komplett durch. Ist der auf dem Dach oben? Ist mir egal. Ah, oh, ich glaube ich weiß welcher das war. Ach, Alter ihr. Dämonen jagen mich. Dämonen unter dem schwarzen Kreuz. Ja. Sie wollen meinen Tod. Ich, ein armer Händler. Stellt euch vor, falls ihr sie seht, könnt ihr sie bitte fortschicken. Doch nutzt eure Klinge, die einzige Sprache, die Dämonen verstehen. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Ja, das heißt, ich habe eine Mordmission auf Zeit. Für 5 Targets, das ist brutal. Weg bevor die Wache was merkt, das mache ich nur damit ich sehe, was golden wird. So, Hä, den habe ich an der ist so zurückgelaufen. Scheiße, da liegt doch die andere Leiche. Ich muss außen rum. Ihr habt mich ganz schön erschreckt. Das nie wieder. Hm, jetzt wird's langsam kompliziert hier. Weil die laufen durch die alten Leichengebiete. Und der hier hat eine Fünferwache, glaube ich, dann direkt nebendran. Der da oben ist es. Fuck. Ach, halt doch's Maul! So ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. So, ich hab. Fuck, sie mich bemerkt. Genau das habe ich befürchtet. Ist das ein Templer? Nee, so wie der Rennt ist das kein Templer gewesen. Äh, wo habe ich den partisan Ja, ich mache das kurz und melde mich gleich wieder. Er ist, Wir sind hier. er ist nicht hier. Sucht woanders. Denn ich habe etwas für euch. Und los geht's nochmal. Diesmal mache ich die zuletzt. <lacht> Geht zuerst auf den da. Ja, ja, schon klar. Ja, er ist zu weit weg. Moment. Doch, da ist er. Den mache ich im Schluss da. Hoffentlich klappt das dann, wie ich mir das vorstelle. Ich brauche Essen. Ich habe ich habe es ich kann es sein? Nein, da kann... Kein... Ach, leck mich doch am Arsch! Schlimmste Mission im ganzen Spiel. Ich muss nur gucken, dass ich nicht in Wachen laufe. In dem Fall. Ach! Bullshit. Das ist echt Bullshit, Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt gemacht habe, dass sie mich jagen, weißt du? Ich hasse die Mission, das war die schlimmste, die ich gemacht habe bis jetzt. Ich glaube, es wird auch nicht mehr besser, also nicht mehr schlimmer. Steh auf. Wieso jagen die mich jetzt immer? Ich habe denen doch nichts gemacht. Ich verstehe das nicht. Wieso jagen die mich jetzt immer? Das verstehe ich wirklich nicht. Ganz ehrlich, das ist doch behindert. Ja, ich bringe euch alle um nächstes Mal, mein Gott, ihr Wichser. Dreckige Mitzgeburten. So, äh, mein Informant ist auf der anderen Seite hier. Ne, die haben einfach Agro auf mich ohne Grund, weißt du? Richtig gemein. Ah, wo ist dieser Spast? Ich hasse die Mission so sehr. Halt's Maul! Ich bring dich gleich um, wenn du noch weiter quatschst, du Arschloch. So, jetzt würde ich gern wissen, was die da unten gegen mich haben. Jetzt muss ich da irgendwo da oben noch einen finden. Der müsste eigentlich da hinten sein. So von der Map her, jawohl. Gut, dann... Nehme ich hier noch eine Flagge mit. Und dann muss ich wegrennen und den noch holen. Ich will nicht, dass die mich mit dem Tod verbinden können hier drin. So, jetzt gehe ich halt oben rum. Wenn er mich lässt. Und irgendwo da drüben ist noch der letzte. Hm. Okay, ich habe die Hälfte der Zeit noch offen. In erster Linie halt einfach mal weg zuerst. Dann eben nicht. Also die St Steuerung ist teilweise echt zum Kurzen. Kurz resetten. Ich habe nicht mehr viel Zeit, das ist das Problem. Der müsste da hinten sein, der Informant. Jawohl, ich hasse die Mission so sehr von dem. Die Dämonen sind wieder in der Hölle. Ich bin gerettet. Hier ist etwas für euch. Sicher wird es euch helfen, die anderen Dämonen in Akon zu finden. Jetzt muss ich zurück nach Massiv, um meine Seele zu reinigen. Alles klar. Oh, ich kann jetzt greifen mit Kreis, so wie es aussieht. Schön, wie da unten gleich noch eine Flagge durchschimmert. Die holen wir uns natürlich kurz. Ja, wenn sich die schon so präsentiert, dann kann ich ja nicht nein sagen. Müsste eigentlich die gewesen sein, ne? Ja. Ah, hier gibt es noch eine Belauschungsmission. Hä, wo habe ich eine... Ach so, die Leiche wurde runtergeworfen. Ach so, da unten, ups. Da ist eine Flagge. Ich hasse das Spiel manchmal echt sehr hart für das, was es macht. Ja, ich werde euch nicht damit nerven mit diesen langweiligen Verfolgungsjagden. Ich bin jetzt nur hier gerade in die Rettungsmission reingelaufen, die ich nachher gemacht hätte, danach halt. Ach, mir die zuerst. Weil, ich verstehe, ich glaube, die sind langsam echt getriggert auf mich, egal was ich mache. Das ist das Problem, die werden jetzt immer Agro sein auf den Assassinen. Ich glaube, es geht in diese Richtung langsam. Ich meine nur mal so nebenbei, deswegen schneide ich die Kämpfe raus. Weil guck mal, wie viele Leichen jetzt hier liegen. Nur mal so zum zeigen. Ja, deswegen, ja. Es lohnt sich einfach nicht, das drin zu bringen. Da muss ich durch. Viel zu viele Kämpfe. Und da kann man jetzt auch wirklich nichts gegen machen. Lol, okay. Weil ich wollte die vier äh, B -b -b -b Typen besiegen, die den die Bürgerrettungsmission halt ausmachen. Uh -oh. Ja, jetzt muss ich schleichen hier. Piss dich. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb... Wie hier kam er hier her. Doch, was... Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke... Durch die Küste! Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das, amüsant? Tatsächlich! Nun lacht solange ihr könnt! Verdoppelt die Wachen! Welche? Na, wir haben nicht genug Männer. Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss. Ich flehe euch euch. Ich euch doch nur mein Vater, eine Ja, wie mir wie man merkt, habe ich Auswirkungen. Meine Familie Ja, eben, jetzt ist halt einfach das Risiko, dass ich hier ziemlich bald entdeckt werden könnte. Was man schon fast nicht gemerkt hat, ich weiß. ist unglaublich, dass man das überhaupt noch... Äh, äh, dass man das überhaupt merken kann, ne? Ich mache das mit der Map wirklich nur kurz für mich selbst, dann weil es einfacher ist. So, wenn ich die jetzt angreife, müssen die Wachen wahrscheinlich auch auftauchen. Fick dich! Jetzt muss ich einen Weg hier rauf finden. Weil das ist dieser Turm da drüben. Aber ich glaube, hier komme ich gut rauf. Oder auch nicht. Ah. Na gut, dann nehme ich zuerst mal den Aussichtspunkt, wenn ich schon hier bin. Das ist echt also mit diesen, äh, mit diesen Missionsbedingungen ist es echt mühsam. Und die juckt es Juck da drüben gar nicht, dass ich da eben mal einen umgebracht habe. Okay, jetzt wird es echt schon mühsam. Ich muss nachher dahin zurück trotzdem. Ich frag mich, wo mich die gesehen haben gerade. Also ernsthaft jetzt. <lacht> Aber gut, ich warte kurz. Die Wachen sind brutal aggressiv auf mich. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Das Fenster ist es nicht. Habe ich hier noch irgendwas zum Festhalten hier drüben? Hm. Ich komme zu diesem Fenster hoch, aber das wäre es dann. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber wieso bin ich jetzt auffällig automatisch? Das regt mich so auf. Und diese Dreckspasten, die jetzt einfach Alkis sind. Okay, ich glaube, ich muss da hoch. Das sieht sogar ganz sauber aus. Geil. So, ich habe keinen Bock mir hier jetzt auch noch auf Stress zu haben. Gehst du bitte da hoch? Dankeschön. Alter, du bist einfach der Beste, danke. Ich muss nicht mal auf der Spitze stehen, um zu synchronisieren. Ups. Ich wollte eigentlich den Kill beim Synchro machen, aber okay. Es gibt keinen Landepunkt, von doch da drüben. Oh nein, ich kann vom... Oh, wenn jetzt kommt... ein parcours ohne um erwischt zu werden in dieser Stadt. Geil. Haben Sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von Ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Das wird jetzt echt schwierig wieder. Der hier drin ist voll easy. Mehr oder weniger. Und der dritte... Ah, das wird viel einfacher. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt und ich bin noch in Akon. Das hier kann ich euch sagen. Das einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. Das hoffe ich doch schon, aber naja. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, weil jetzt wird mühsam. Ich mache zuerst mal die Befragungsmission. Ach, leck mich doch! Guck mal hier, du Missgeburt! Ist mir schon scheißegal. Das ist mir so scheißegal mit dem Leben jetzt gerade, sorry, aber. Ich hab echt keinen Bock mehr auf diese Mission. Ich meine, ich bin ja nicht mehr so scheiße in Assassin's Creed, aber die Mission hier. Dass jeder sofort getriggert ist, sobald er nur einen Teil von. nun schon einen Fuß von dir sieht. Ist doch echt zum Heulen. Auf Order Siebrands werden alle Handelsschiffe dem Deutschen Orden überstellt. Löscht eure Ladung! Die Schiffspapiere müssen bis zum Mittag des morgigen Tages am Gerichtshof vorgezeigt werden. Keine Ausnahmen, kein Aufschub. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Ja, dann. Schlägerei! Ich hab eh zu viel Leben. Er ist der einzige Grund, wieso man den nachschleichen kann, aber. Egal, einfach Brute Force und dann geht alles. Ich muss nur gucken, dass das Targeting richtig bleibt, weil er sch schwingt die ganze Zeit zwischen den Zielen hin und her brutal mühsam so noch einmal da müsste eigentlich liegen so. nicht meine schuld ich befolge nur befehle wenn ihr euer schiff zurück wollt wendet euch an das gericht darum geht es mir nicht sondern sie Brand hat beinahe 100 schiffe beschlagnahmt was hat er vor eine blockade sie sollen auf die offene see hinaus segeln um einen blockadering zu bilden warum Will Salah Aldin von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat, damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards in derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht, fragt Siebrand. Es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. <lacht> Alles klar, dann wissen wir jetzt ein bisschen mehr Bescheid. Und ich gehe in den Hafen runter mal. Ja, der ist natürlich ein Verräter. ist Leider unterdessen ziemlich klar. Stimmt, deswegen töte ich dich jetzt. Das ist ein Tempelritter direkt. Fuck. Das ist ein Tempelritter gewesen, oder? mich nee. entführt. Jetzt wird's mühsam, weil jetzt fahre ich aufs Meer hinaus. Oder hüpf aufs Meer hinaus. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, wie ich da hinkomme. Ich muss auf diesen großen Turm da hinten. Ah! Und das ohne äh, ins Wasser zu fallen. Das ist eigentlich die Schwierigkeit dran. Weil Ezio kann nicht... Äh, Ezio kann schwimmen. Alter, hier kann ich schwimmen. Also der zweite Teil geht damit schwimmen. Nein! So, ich töte die jetzt, weil die schubsen mich ins Wasser. Und das kann ich jetzt einfach nicht Mich Ich brauche momentan. Deswegen bin ich da jetzt einfach leider ein bisschen gewaltbereiter für die. ist nicht so, dass ich eigentlich finde, ich töte jetzt jeden von denen, aber hier ja, weil die haben mich schon so oft ins Wasser geschubst, wenn ich das probiere. Es macht dann auch irgendwann einfach gar keinen Spaß. Ich glaube, sie wollten halt eine Schwierigkeit einbauen und haben das halt unterschätzt. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei diesem Spiel jetzt hier. Irgendwo müsste ein Griff sein in der Mitte. Ja, da sind es zwei. Nice. Einfach mehr. Sieht aber schon cool aus, eigentlich. Also eine generische blaue Fläche plus Türme. Wenn mich nicht alles täuscht. Es kann sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Aber ich meinte, dass dieser Turm da drüben... Äh, ...der letzte Turm ist, den wir... Am Ende das, dieser Story Mission hin müssen. Kurz warten. Jetzt muss ich gucken, wie ich da zurückkomme, weil die nächste Miss, äh, der nächste Tower ist hier. Dann gehe ich diese Mission machen und dann noch diesen Turm holen. Und wie ihr seht, schleichen da schon wieder Alkoholiker rum und so. Und wenn die mich halt einmal schubsen, ist direkt vorbei meistens. Ja, genau. Als ob. Wo werde ich jetzt geladen? Ich will an diesen Schiffen noch möglichst wenig machen. Ich weiß, dass ich später noch hin hier durchrennen muss, oder... Ich glaube, das ist der optimale Weg hier durch, aber... Und sind das so viele Gegner zum bekämpfen. Dass ich mir das einfach jetzt noch nicht geben will. Ich hab nichts gemacht. Ohne Scheiß, ich hab nichts gemacht. Ich weiß nicht mal, was hier jetzt los ist. Ja, ich habe das jetzt extra gemacht, sorry. Ist mir zu blöd, hier rumzuschleichen. Gut, wenigstens ist da eine Flagge. Okay, der Kopf ist gerade extrem unangenehm. Es sind zwei Flaggen, ups. Also, die erste ist da, wo ich jetzt bin. Weite müsste hier oben sein. Okay, genau über mir ist der Aussichtspunkt jetzt. Es ist halt nicht nur, dass mich das ankackt, dass ich die ganze Zeit gejagt werde. Es ist auch das Unverständnis, wieso ich überhaupt die ganze Zeit gejagt werde. Aber ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass ich jetzt halt schon irgendwie sechs Leute umgebracht habe oder so. Und die langsam pissig werden auf mich. Äh, okay. Alles... Natürlich, ich springe geradeaus und dafür... Ja, okay. Ist mir jetzt egal. Ähm... Es ist vollbracht. Wir haben heute den letzten Proviant auf sein Schiff gebracht. Wie viel ist es? Genug für mehrere Wochen. Was mag er wohl vorhaben? Mag sein, dass er flüchten möchte. Er scheint große Angst zu haben. Wie demor sei, ich muss gehen. Er bat mich einen Brief zu einem Kurier am Johannestor zu bringen. Ich sollte ihn nicht warten lassen. Ja, für mich ist die Folge jetzt länger für euch, danach dann nicht, aber ich habe nicht volles Leben. Ich wollte ihn gerade speziell markieren, aber... So, somit sind alle Bürger im Viertel gerettet. Ich würde gerade sagen, alle Bürger im Bürgerviertel, das komisch klingt, aber ja. Irgendwie hat sich mein Kopf gerade dagegen gestellt, aber eigentlich wollte ich genau das sagen. Sagt ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hört zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht. Hinfahrt! So, und jetzt müssen wir natürlich herausfinden, was sind da die Bedingungen das sind, ne? Oh nein, da lässt mich auffliegen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich hasse das. Lauf weg, lauf weg. Ich will... Okay, äh wie sieht's denn mit dem Ja, doch sieht gar nicht mehr schlecht aus. Ich habe noch einen Aussichtspunkt und dann müsste ich eigentlich fertig sein mit Akon hier. Also, fertig mit Arcon. Danach kommt halt noch der... ...der Gesuchte. Aber mit allen Side dingen Okay, wie komme ich da hoch? Boah, sind die plötzlich schnell? Was soll denn das? Äh, muss ich da über den Haupteingang hoch über das Tor? Nope. Ha. Huh. Ich renne jetzt einfach Kreise, bis ich rausfinde, wie ich da hochkomme. Ich gehe mal aufs Dach hoch mal eben. Ich nehme die Krie Krieger schon sehr ernst, ich weiß. Ach, da drüben ist der Ausgang. Ist ja der Aufgang meinte ich, Entschuldigung. Ja, also ich meine, die Bedrohung ist schon mega gefährlich hier für mich. Bis jetzt habe ich ja noch jeden Kampf verloren eigentlich gegen die. Okay, wenn ich so rumbugge, ja. Wenn ich so rumbage, dann verliere ich ja. Ist das denn überhaupt der Aussichtspunkt, den ich brauche? Sieht schon so aus, ne? Ach kommt. Es ist mir das alles so scheißegal hier. So, und jetzt in Ruhe. Danke. Also einer sucht mich noch, der ist von runtergefallen. Da ist noch eine Flagge. Ups. Ich weiß nicht mehr, wieso er keinen tötet. Er, er schlägt die alle einfach nur noch. Ach, das war ein Templer. Ach, ich habe keine Ahnung, wo der Templer jetzt kam. Ich, ich werde das dann rausfinden, wenn ich so weit bin. Außer vielleicht ist hier in dieser Gegend nur gerade ein Templer rum. Dann, dann vielleicht. Hä? Ja, nochmal zwei von mir aus. Und klar werfe ich jetzt ein Wurfmesser. Geh weg. du, du könntest mir entfliehen? So. Jetzt müsste ich aber mal rausfinden, ob es wirklich dieser Turm ist und wenn ja, wie ich da hochkomme. Weil ich habe das Gefühl, meine Taktik von vorne war gar nicht mal so schlecht okay. eigentlich. Ich war kurz, bis er sich wegdreht. Einmal Kreis jetzt. Okay. Oder ich habe vorhin einfach verfehlt, aber dann war meine Idee gar nicht mal so, schl so schlecht. gut also die map sieht schon ganz stabil aus muss ich jetzt einfach mal so zugeben wir haben überall verbündete alle side missionen erledigt alle hauptmissionen erledigt also die alle infos sammeln und so Es bleibt nur noch der hauptauftrag Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. seid auf der Hut, alter ihr. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, und jetzt haben wir noch eine Mission offen. Und wie ihr seht, müssen wir zuerst nur zu diesem Hafen kommen. Was ja absolut kein Problem ist. Ich lasse es mal weg, weil das ist ja auch markiert schon. Wirklich in diesem Level durch die Stadt zu reisen, gar kein Problem für mich. Nee, also, das sehe ich jetzt wirklich. Kein Grund, dass es schwer werden könnte. ne, also, sie haben sich ein bisschen beruhigt sogar. Irgendjemand sieht mich wieder toll. okay. Meister Siebrand, ich könnte doch keine Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich, ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine. Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur um Angst und Unsicherheit zu verbreiten, fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich auf? Das ist er ja voll durch. Nein, nein, ich, ich, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich, ich, ich habe nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sich. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon. Oh. Oh. Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Hm, da habe ich ein paar Quick Times verpasst. Also ein paar alternative Kameras. So, ich habe den Ton ausgemacht. Ups. Äh, ja, ich finde es voll dumm, diese Mission. Äh, ich hasse dieses Level. Komplett Akon ist scheiße hier. Also dieses komplette Missions-Setting ist so bescheuert. Nein. Ich würde den noch zehnmal ist Mekas. Äh, also dieser Turm da drüben ist es aber. Fuck. Geht bevor wir Gewalt anwenden müssen. Nice. Alles klar. Ich liebe wie der durchdreht, das finde ich voll toll. Ist er. Ich muss kurz warten. Ich hoffe, ich kann den noch erwischen. So, Ich glaube, der läuft eine Runde gleich. Hoffe ich zumindest. Dann kann ich ihn von hinten hier noch holen. wissen doch gar nicht, wo ich bin. Ja, ich bringe mich kurz um, dann ist es einfacher für mich, weil es behindert ist. Sie entdeckt, stoßen Sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen Sie Ja klar, fange ich jetzt nochmal von vorne an! Diese drecks mission killt einfach das ganze Spiel! Okay, ich habe eine andere Idee. lebt noch sei jetzt nicht mehr okay ich komme nicht zu dem rüber leider ich wollte eigentlich auch noch merken wegnehmen aber in diesem risiko da muss ich jetzt einfach leben anscheinend So, boah, das war, glaube ich, noch nicht so sauber bis jetzt. Geil. tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade, um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. So. Hier fehlt mir ein bisschen, ehrlich gesagt, dass, ähm... Aber das bin ich jetzt halt gewohnt vom zweiten Teil, dass der Request Cut in Pace also Rest in Peace. Das kommt ja halt gar nichts. Der Stil mit der Feder und so, das ist genau dasselbe, dass man so mit denen redet noch. Aber Ezio Auditore sagt halt immer, äh, ich weiß nicht, ich kann nicht gut italienisch, ich kann das nicht gut aussprechen, das sage ich ganz ehrlich. Aber das sagt sowas in der Richtung von Request Cut in Pace. glaube ich, aggressiver als Pace. Ja, auf jeden Fall Rest in Peace, also Ruhe in Frieden. Das finde ich voll cool. Das hat ein bisschen was Ehrenvolles dabei bei diesen Toten, dass man halt trotzdem respektiert, was sie sind. Auch wenn man sie vielleicht selbst nicht respektiert, aber das ist halt so die letzte Ruhe noch Wichtiges. Das fand ich ganz cool eigentlich. Ja, ich renne auf jeden Fall jetzt mal zurück ins Hauptgebäude und dann... Mal schauen. Ja, ich weiß, du bist ein Templeräter. Du bist ganz cool. Boah, bin ich voll stolz, dass ich dich sehen darf. Danke. Ciao. Also, bis gleich. Ja, ich bin jetzt 5 Minuten im Kreis gelaufen für gefühlt 20 Gegner hinter mir her. Da hätte ich echt keinen Bock drauf gehabt, gegen die zu kämpfen, weil das ist voll mühsam dann. Aber Hauptsache, ich renne jetzt 10 Mal im Kreis dafür, dass es klappt, weil es so behindert gemacht ist. Ah, also das Enemy System, konnte man nur verbessern. Und mein, an der Kante greifen auch, ja. Cool. Egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Büro, so. Nach über eineinhalb Stunden vor allem. Alter, ihr, ihr Eine Stunde 40. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohl auf, mein Freund? Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber hab Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik Alter, ihr. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Nice. Ich mag den Typen voll in diesem Büro. Und wir gehen jetzt per Quickport ins Büro zurück, weil ich keinen Bock habe, das alles zu laufen. Durch diese aggressive Stadt. Ja, ich würde eigentlich gerne den Abschluss noch für dieses äh, Abenteuer, für diese Mission äh, drin haben. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt, und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns ihr hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt... Überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter ihr. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Finde ich halt so. Ach cool. Kurzschwertmeister Schaden. Geil. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, klingt halt zu so nach Matrix. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde das Credo echt schwer teilweise. Na gut. Ähm, wir sehen uns nächste Folge jetzt endlich wieder in Masyaf, glaube ich. Äh, Masyaf sind wir in Damaskus, ja. Cool. ich verlasse den Animus. Ich gehe ganz kurz gucken, wie viele Kapitel wir noch offen haben eigentlich. Einfach mal so. Wir sind ja hier beim 5. 6 ist dann noch Jerusalem wahrscheinlich, weil wir jetzt äh, Akkon Damaskus machen, das ist ja noch Jerusalem. Und dann das Finale. Das nach dem Blauen da. Das Ende. Und das ist die Belohnung, die wir haben am Ende. Und das sind alle zusätzlichen Flaggen und so weiter. Alle Templer, Aussichtspunkte. Im Königreich auch so. Alle Flaggen. Und Kreuze, Flaggen auch. Ja gut, dann lade ich mich noch kurz rein. Kurz, wo ich rauskomme. Sehr gut. Und meine Mission führt uns direkt nach Damaskus nächstes Mal. Dann danke ich fürs Zuschauen, hoffe euch hat es gefallen. Äh, kleine Info wegen dem Intro am Ende. Ich habe einfach einen NCS-Track genommen, habe das, in das Intro vom äh, ja, das Outro meine ich. habe das Intro von Assassin's Creed genommen. Mir gefällt das eigentlich. Ich gucke, dass ich das ab und zu machen kann. Vielleicht schneide ich auch mehr mit Bildern und so zusammen. Aber hier hat es mega gepasst. Also, von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, wir lassen das mal so. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft noch mache, aber ich lasse mich überraschen von mir selber, wie immer. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs dabei sein. Cheerio.